Hallo, ihr Fantasen fantastischen Leute da draußen. Heute haben wir wieder eine Retro Panda Blättert Folge vor uns und zwar mal keine Club Nintendo Ausgabe, sondern den offiziellen Spielberater zum Super Game Boy. Yeah! Der Wegweiser durch die fantastische Farbwelt des Super Game Boys. Hey! Ja, es gab wirklich damals anscheinend überall zu einen Spieleberater, natürlich auch für den Super Game Boy. Ich hatte das Ding damals, glaube ich, nicht, aber ein Freund. Und ich war sehr, sehr fasziniert, dass man quasi auf dem großen Bildschirm mal die geliebten Gameboy-Spiele spielen konnte. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Und zwar natürlich am Anfang mit dem Inhaltsverzeichnis. Ich bin echt mal gespannt, was hier so präsentiert wird. Es werden hier anscheinend einige Spiele angesprochen. So ein paar Klassiker natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht dann mal gezeigt wird, hey, diese Farbschematas und sowas, die sind nicht schlecht. Aber, naja, schauen wir mal. Bedienung und Anschluss. Die Installation des Super Game Boys. Ähm, ja. Installation. <lacht> Wie man sieht, äh, ist das eigentlich selbsterklärend und nicht weiter schwer, würde ich mal sagen. Aber, hey, nun gut. <lacht> ich finde es hier übrigens immer noch sehr sympathisch, dass, dass das äh, die Gameboy-Module immer noch Spielkassetten genannt werden. Ich habe auch irgendwo bei mir aufgehangen ein kleines Poster von den Anfangszeiten des Gameboys und dann viele Spielkassetten. <lacht> Herrlich, da war die, dieser Begriff des Modules noch nicht so gefestigt einfach. Ja, äh, ist nicht weiter schwer, würde ich sagen. Aber anscheinend haben sie hier auch voll auf die Maus noch eingegangen und die einbezogen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so jetzt präsent ist, ehrlich gesagt. Aber hey. Na gut, ja, dann wird einem hier gezeigt, man hat ja dieses kleine Menü denn hier, wo man verschiedene Farbpaletten auswählen kann, einen Rahmen, die Controllerbelegung und so weiter. Das konnte man sich eigentlich super schön anpassen. Was sehr viele nicht wissen ist, dass dieses Gameboy-Modul, das wird quasi nicht emuliert auf den Super Nintendo. Nein, da ist quasi ein Mini-Gameboy eingebaut, der einfach, einfach auf den Super Nintendo abgespielt wird. Das wird gar nicht emuliert oder sowas. Da hätte der Super Nintendo auch gar keine Kraft dafür, um das alles entsprechend zu stemmen auf jeden Fall. Ja, controller da gehe ich jetzt mal gar nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Die verschiedenen Farbgestaltungen. <lacht> Und wie man hier sieht... Das geht auch teilweise echt hässlich, also wie man das vernünftig mit der Farbgebung spielen kann. Also die ist gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen dezent, ne? aber ja, nun gut. das ist natürlich alles Geschmackssache letztendlich, aber es ist schön, dass verschiedene Farboptionen auch immer geboten sind. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, war da immer quasi eine schon voreingestellt pro Spiel? Ich bin mir gerade echt nicht sicher oder ob man das quasi immer selber machen musste. Auf jeden Fall konnte man die verschiedenen Optionen, die und die Pixel sollen immer die Farbe haben und so weiter auswählen. Ja, diese Rahmen, ja, ob die irgendwie jetzt so, so super sind, weiß ich nicht. Im Zweifel hat man immer hier diesen Super Gameboy Rahmen genommen. Ja, schwarz ist natürlich ein bisschen langweilig, aber hier zum Beispiel der hier unten, der ist mir glaube ich so etwas zu zu zu wild. Der lenkt ja vom Spielgeschehen einfach ab. Das muss ja nicht sein, obwohl genau hier. Das habe ich auch äh, damals äh, oft benutzt, diesen, diesen Theater-Kinosaal quasi. Das ist etwas hier farbarm dargestellt, deswegen sieht man das gar nicht so. Huh. eigene Farbideen. Genau, hier haben wir die, die schöne Anzeige. Ja, Farbwechsel kann man halt im Prinzip alles einfärben. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, deswegen werde ich jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen, würde ich sagen. Natürlich kann man die Ideen speichern. Von hell bis dunkel. Aber es wird richtig schön detailliert erklärt. Ich frage mich natürlich nur, so eine Erklärung, ich weiß nicht, wie das Handbuch für den Super Game Boy aussieht, aber sowas würde ich mir ja eher für ein Handbuch wünschen und nicht für so einen großen Spieleberater irgendwie, ne? Hm. Das ist natürlich auch geil hier. Das ist Situation angepasst. Hier, das Mario schloss so in den Rottönen und so weiter. Das ist gar nicht so verkehrt, aber ganz ehrlich... Wer macht das? Wer macht das? So, oh, ich bin im Boss Level. Jetzt muss ich aber schnell noch mal alles entsprechend einfärben. Also so toll sieht es dann halt auch nicht aus. ne? Oh je, ja gut, hier hat man natürlich dann auch hier verschiedene äh, Fehler, wie zum Beispiel, dass man den. Äh, dass man Mario nicht falsch eingefärbt hat, dass man ihn nicht sieht. Oder hier bei, bei ähm, Dr. Mario, dass man zu wenig Farben oder Farben doppelt genommen hat. Sowas sollte man natürlich verhindern. Eigene Bilderrahmen gestalten. Ja, das war das war ein Kampf. Ey, das war ein Kampf. Ich weiß, sie hat irgendwer einen vernünftigen Rahmen erstellt damit, weil mit diesen paintartigen äh, Zeichentools, da konnte man doch nichts Vernünftiges machen. Die haben hier zwar hier theoretisch hier was ganz Tolles gemacht, aber ich glaube, da haben sie auch einen ausgebildeten Grafiker irgendwie einen Tag lang drangesetzt oder irgendwie sowas, ne? Ja, notiert sie doch einfach das nächste Ziel. Hat das irgendwer gemacht, diesen Rahmen benutzt, um sich irgendwas zu notieren? Irgendwie, ich weiß nicht. Ha. Aber von den Grundideen, hey, super, macht mal. <lacht> ja, das war ja immer super. Da gibt es ja einige und zwar äh, quasi als der Super Game Boy erschienen ist, dass es Spiele dann gab, die quasi ein eingebautes ideales Farbschema hatten. Wie zum Beispiel hier, ähm, wie hieß das? Donkey Kong, genau, einfach nur Donkey Kong, quasi eine Neuinterpretation des Cates Klassikers. Es gab ja sogar schon so weit Spiele, wie zum Beispiel Space Invaders, wo ja quasi eine super Nintendo Variante mit auf dem Modul war und wo das was ganz ganz ganz eigenes gemacht hat. Das war natürlich auch super. Und sehr überraschend auch damals, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und wie man hier sieht, so mit den optimierten Farbpaletten, die da mitkamen, dann konnte man natürlich den einiges herausholen, anstatt jetzt bei diesen alten Sachen das einfach nachzubauen. Farbige Beispiele, Super Mario Land, ja herrlich, anscheinend wird jetzt hier so ein bisschen auf die Spiele alle eingegangen, was man hier so schön machen kann. Ich finde das Farbschema hier gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Da hat Mario seine rote Hose an. Es nimmt sich so etwas zurück. Und ist immer noch besser, wie man sieht, als, als, als hier oben natürlich. Ja, herrlich. Jetzt wird hier nochmal so eine Spieleübersicht gegeben anscheinend. Das finde ich natürlich auch nicht verkehrt. ne? Hier mit, mit den Flugleveln, die natürlich super fantastisch waren. Dass man da in einem blauen Hintergrund nimmt. Das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Hm. Ein geheimer Tipp nach dem Ende. Für alle, die Super Mario Land wie im Schlafe durchspielen. Hier ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Spiel das erste Mal durchgespielt habt und gleich weitermacht, kommen alle Stufen nochmals, nur schwerer. Hey, das wusste ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Wusstet ihr das? Ha. Nach dem zweiten Durchgang kann man jede einzelne Spielstufe auswählen. Okay. Also das wusste ich noch nicht. Ich meine, gut, das Spiel hat man ja relativ zügig durch, ne? Ha, und hier mein Lieblings-Super-Mario-Land-Titel auf dem Game Boy, wobei der erste Teil natürlich seinen ganz speziellen Charme hat und einen besonderen Platz in meinem Herzen auf jeden Fall haben wird. Die Farbgebung finde ich eigentlich auch nicht schlecht, das ist aber glaube ich so auch eher so die Standard-Farbgebung. Man hatte alles so ein bisschen sehr dezent eingefärbt, nicht so knallige Farben genommen, ja, ähm... Diese, durch diese Einfärbung wird es natürlich jetzt nicht super super hübsch, aber einfach das, der große Vorteil war es, dass man das auf dem Fernseher spielen konnte und alles besser sehen konnte. Man darf nicht vergessen, der Game Boy hatte ja diesen äh, monochromen Bildschirm mit ohne Hintergrundbeleuchtung und so weiter. Das war natürlich nie so ideal. Ach, super Mario Land 2, einfach ein herrlicher Titel. Ach, da zeigen sie hier sogar die Farbcodes von verschiedenen Einfärbungen. Wobei die finde ich jetzt hier sehr rotlastig, muss ich sagen. Aber es ist schön, dass das es äh, eigentlich äh, false Advertising, es dreht sich eigentlich gar nicht so um den Super Game Boy, ob das auch jetzt äh, die, am Anfang. Das ist jetzt eher hier nochmal die, die Nintendo Spiele vorgestellt mit ein paar kleinen Tipps, wie man es halt auch im, im Club Nintendo Magazin immer hatte. Eigentlich sehr sympathisch, ne? trotzdem so ein bisschen Werbung noch machen. <lacht> ja, diese einfärben hier, die... Hm. Ich weiß nicht, die sind mir zu simpel, muss ich sagen. Und hier, oh, hier wird hier groß analysiert. Die unheimliche Schlossatmosphäre wurde verstärkt, indem der Schattentöne eingefärbt wurden. Man sieht, mit dem Super Game Boy kann man ein tolles Spiel noch besser machen. Sehr schön. Ich äh, fühle mich wie in irgendeiner Kunstgalerie-Besprechung. Ja, hier hat der Künstler versucht, durch die Hervorhebung der Schattentöne... <lacht> Herrlich. Ja, Mario Land... Bin ich persönlich ja nie so komplett mit warm geworden, irgendwie. Ich hatte es als Kind irgendwie nicht gehabt, aber das habe ich schon oft gesagt. Boah, die Einfärbung, die ist ja fies. Die finde ich gar nicht so schlecht. Also, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Sachen mit diesen eher bläulicheren Hintergründen gar nicht so schlecht sind, eigentlich. Ha! Huh. Uh, <lacht> Okay, also dieses Rote, das Rote, das, das steht dem Spiel auf jeden Fall nicht, nicht so gut, würde ich mal behaupten. Das muss echt nicht sein. Das Syrup. Sirup. Syrup? Sirup? Syrup? Sirup? Sirup? Keine Ahnung. Und auch hier die zurückgenommene, das sieht natürlich dem, dem äh, klassischen Gameboy so etwas ähnlicher. Ja, Donkey Kong, ich würde sagen, das habe ich ja gerade angesprochen, da muss man eigentlich gar nicht so viel färben. Ach genau, gar nicht. Das, das hat gar nicht ein eigenes Farbschema. Die bringen ihre eigenen Rahmen immer dabei. Ich vergaß, stimmt. Die bringen ihre eigenen Rahmen mit und dadurch wirkt das halt alles etwas besser. Da gibt es teilweise wirklich Sachen, wo das durch den Rahmen etwas erweitert wird. Bei irgendeinem Spiel war das so. Äh, frag mich jetzt gerade nicht, nicht, nicht, welches das war. <lacht> bitte, bitte, bitte nicht. Das Beam fehlt auch noch so ein bisschen in meiner Sammlung, fällt mir gerade auf. Von dem habe ich noch so, habe ich schon so viel Gutes gehört, aber noch nie gespielt. Das fehlt auf jeden Fall noch bei mir. Und hier wird es auch sehr, sehr, sehr, sehr ausführlich besprochen. Also wie gesagt, im Prinzip ist es ein erweitertes Club Nintendo Magazin, was unter der Flagge des Super Game Boy Tutorials, wenn man es so bezeichnen will, irgendwie vorgeholt wird. Ja, Metroid 2, absoluter Klassiker, fantastisches Spiel. Äh, wobei die Einfärbung, ja die sieht schon ein bisschen NES mäßig aus, ne? aber hm. ich weiß nicht wieso, aber dieser schwarze Hintergrund, so in rein schwarz. Hm. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz, aber andererseits diese beiden Alternativen sehen irgendwie gefühlt noch schlimmer aus. Ich weiß auch nicht wieso. Also da konnte man mit diesem Farbschematast schon viel auch verhunzen. Ach du Scheiße! <lacht> Was haben die sich denn dabei gedacht? Wer hat denn gedacht, dass das ein schöner Modus ist? Also ich weiß ja nicht. Dieses Passwort, um ein klassisches Ambiente zu schaffen. Dieses, dieses wirken die Höhlenwände etwas metallischer im Vergleich mit Mega-Man spielen nicht nah. Ob sich Samus hier wohl fühlt? Nein, <lacht> nein. Ach, Screw Attack, so heißt das also. Ah, irgendwie ist das mir in Gang, aber es, gibt, es gab ja diese Webseite Screw Attack, wo der enge Videogame Nerd ja damals gestartet ist. Daher kommt wahrscheinlich der Name. Jetzt hab ich habe mich immer gefragt, was das ist. Ha. Ah. Links Awakening, wunderschön. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt, hier die Farbschematas auch so etwas anzweifle ist natürlich interessant wie der Boden hier aussieht aber hm, das hier finde ich schöner oder das hier unten aber es hm, ist äh, mir irgendwie zu sehr grün auch hier diese Hinterlegung der der, der Menüleiste so in diesem tiefgrün ha, ich weiß nicht ist nicht meins ist nicht meins. Ja hier sowas hier. Obwohl das, das sieht ja dann quasi ja fast wie der Gameboy aus. Ne? Oder das hier. Wobei ich ehrlich gesagt, dieses diese schöne Gameboy Farbschema, das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht auch einfach nur Gewöhnung. Aber es, es hat so einen gewissen heimeligen Charme, würde ich sagen. Ja, der Boss, der war einfach... Also herrliches Spiel. Ich freue mich wie Bolle auf das Remake auf jeden Fall. Ach, es wird fantastisch. Ich habe äh, mir sogar überlegt... Mir bei dem Remake, dass das Spiel ich komplett auf Stream oder irgendwie sowas. Ah, da muss ich mir irgendwas Schönes überlegen zu. So, Habe ich voll Bock drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob, ob ihr das gerne gucken würdet, wie ich mich da per Stream mit äh, Links Awakening Remake da durchboxe. Ah guckt euch das mal an. Das sieht doch kacke aus. Ey, das sieht kacke aus. Da wird das Spiel verhunzt mit diesem Farbschema. Ich weiß nicht. Guck mal, da gibt es so viele schöne Farbschemata. Ich weiß nicht. Sowas hier ist in Ordnung, aber guckt euch das doch mal an, ey. Grün und ganz tiefes Blau, das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh Gott. Hier haben sie sich auch nicht gerade mit wie gesagt. Guckt. Also, da haben sie irgendwie eine Grünphase gehabt. Und guckt euch mal an, wie sich dieses Grün mit diesem starken Rot irgendwie beißt. Eieieieiei. ja, ja, ja, ja, ja, Eieieiei, sieht das hässlich aus. Also da muss es doch auf jeden Fall wesentlich bessere Kombinationen geben. Guck mal hier, sowas hier, das Pinke. Das ist zwar vielleicht etwas zu viel Pink, aber das passt wenigstens zu Kirby. Aber das, ey, oh, wie gefällt es euch denn? Oder hier mit diesem stark roten Hintergrund. Nee, nee, nee, nee. Aber abgesehen davon natürlich ein fantastisches Spiel, Kirby Streamland. Kann ich glaube nur jedem empfehlen auf jeden Fall, kann man nicht viel mit falsch machen. Eine verwegene Farbkombination hilft Kirby vielleicht die Kämpfe gleich zu überstehen. Probiert es mit dem Super Game Boy doch einfach mal aus, das übrige Passwort ist oben abzulesen. Da haben sie jetzt aber auch keine Mühe mehr gegeben um das irgendwie gut oder schlecht zu beschreiben oder? <lacht> Ja, Also bei dem Spiel haben sie aufgegeben, glaube ich. Das hier finde ich auch gar nicht so schlecht. Da das das Blau, der das Hintergrund des Himmels, das ist schön dezent, nicht verkehrt. Ja, Kirby's Pinball Land auch ein schönes Spiel. Ich bin ja eigentlich nicht so der nicht nicht so der Pinball Spieler, was, was Videospiele angeht. Aber das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil es da auch so Bosskämpfe gibt und so weiter. Ja, aber auch hier. Also man merkt schon, dass dieses Einfärben relativ, ja, es war zwar cool, Farbe zu haben, aber so richtig, richtig, richtiges Upgrade durch die Farben hat man da nicht rausbekommen, oder? Also ich finde auch dieses Einfärben, das ist auch gar nicht so das Wichtige bei dem Super Game Boy, sondern wirklich, dass man die Dinge auf dem großen Fernseher mit dem Super Nintendo spielen konnte. Das war der Bringer und nicht hier die Farben. Guckt euch das hier mal an, ey, das sieht doch kacke aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damals cool war, so Farbgebung. Ich meine, die 90er sind ja schon eher bekannt, dass sie jetzt nicht farblich, jetzt nicht gerade zurückhaltend waren. Drücken wir es mal so aus. Aber das hier, das gefällt mir. Ne? Der Rasen ist schön grün. Das passt hier endlich mal dazu, hier dieses blockige Grün zu machen. <lacht> Toll. Habt ihr keine Lust mehr auf Rasenbelag zu spielen? Kein Problem. Gibt einfach den obigen Code ein und schon spielt ihr auf Asche. Das bringt Abwechslungs ins Match. Ja, aber das Ballverhalten ist ja nicht anders. Es ist ja eine optische Abwechslung. <lacht> das wäre natürlich schön, wenn sich die, die Eigenarten des, des Platzes dann auch ändern würden. Ne? Aber... ha, <lacht> Soccer habe ich noch nicht gespielt, aber nun gut, ist Europa, da muss es natürlich ein äh, Sportspiel auch reingegeben haben, wobei es auch einen Nintendo World Cup für den Dings gab, für den Game Boy. Aber auch da die Farbgebung, okay, der Rasen ist zwar grün, aber guckt euch das mal an, die Spieler sind quasi durchsichtig, ist doch kacke, wo war das hier, <lacht> Pivirus war mit einem etwas gewagteren Bodenbelag. Das Super Game Boy es möglich. Oben seht ihr das Passwort, welches euch direkt in die Halle befördert. Das ist doch keine Halle. Aber auch da, man merkt äh, den Text an, gingen die Ideen aus, wie sie es beschreiben sollen. <lacht> Soccer. Wieso kenne ich das Spiel nicht? Ja. Da haben sie sich wahrscheinlich eingekauft, nehme ich mal an. Hier 93 Rage Software. Aha. Gut. Ja, anyway, auch da finde ich die Farbkombination wie wieder schön. Das, äh, dieses satte Blau passt gut zum Hintergrund. Anyway ist natürlich einer dieser ersten Klassiker. Hatte ich auch damals als Kind. Ist so eine Art Arkanoid, bzw. Breakout-Klon. Ich weiß gar nicht, sagt man Arkanoid oder Breakout-Klon? Weil im Prinzip sind die beiden Spiele ja die Begründer dieses Genres. Was man da jetzt eher sagt, keine Ahnung. Deswegen sage ich es immer so. Die Farbgebung ist natürlich... Sehr gelb, dann lieber sowas hier, aber die, doch, da bin ich durchaus zufrieden. Schönes Spiel haben wir ja bald bei unserer Challenge hier auch am Laufen. Ach, übrigens, äh, wir haben wieder eine äh, äh, Retro-Challenge äh, geplant und am Laufen. Könnt ihr euch drüber freuen? Wir haben jetzt diesmal mehr YouTuber dabei und so weiter. Es wird fantastisch, sage ich euch. Ja, Super Mario, äh, Super Mario World, Dr. Mario haben wir hier. Und zwar haben sie uns ja am Anfang schon gewarnt, dass man die äh, Felder entsprechend einfärben soll. Aber mir gefällt auch hier die, dieser, die, dieser sattfarbene Hintergrund, da gefällt mir nicht. Oder guck mal, das hier geht ja, aber denn dieses grüne mit, mit, der, mit dem rossbraunen Schrift da drauf. Warum? Warum? Leute! Mario und Yoshi, ja da haben sie ne? es richtig gemacht. Auch ein sehr schönes Puzzlespiel, Nicht unbedingt mein Favorit, aber durchaus solide auf jeden Fall. Und natürlich Tetris. Herrlich. Ja, da haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Wobei ich finde nicht unbedingt, dass die, dass die einzelnen Blöcke jetzt verschiedene Farben brauchen. Also das... Ach du Scheiße, das ist ja eklig. <lacht> Dieses Puzzlespiel eignet sich gerade dazu ideal zum Einfärben. Durch die Farben wird das Spiel noch übersichtlicher und interessanter. Ich heize mal die Kamera. Mit dieser Farbgebung soll das übersichtlicher werden. Ha! Mutige Aussage würde ich sagen. Ach, da sind wir schon durch. Fehlersuche. <lacht> also viele Fehler haben sie anscheinend nicht vorhergesehen. Kein Bild oder Ton. Steckt das Modul richtig drin? Ist eine Gameboy-Spielekassette korrekt drin? <lacht> ist es korrekt angeschlossen worden? Toll. <lacht> Fehlersuche. Ich sehe nichts. Ja, hast du alles richtig reingesteckt oder nicht? <lacht> Tipptopp controller <lacht> reagiert nicht im prinzip auch dasselbe ja ich würde sagen das war es schon ich muss sagen das war relativ schnell durchgekommen ne? irgendwie dadurch dass ja dieses cover so so halb hardcover ist habe ich jetzt ehrlich gesagt mehr inhalt erwartet aber hm also allgemein kann man sagen, ist so ein bisschen Relikt seiner Zeit, oder? Irgendwie so richtig gebraucht hat man es glaube ich nicht. Aber als Kind hätte ich es auf jeden Fall super gerne gelesen, nur alleine um, um äh, mal die ganzen vorgestellten Spiele mit den Tipps und sowas zu lesen. Um einfach mal so, oh, es wird über Spiele geschrieben. Aber jetzt eigentlich in der Hinsicht, ähm, ich habe den Super Game Boy und äh, will jetzt irgendwie großartiges Expertenwissen. Bringt nicht so viel, bis auf das bisschen Vorgelaber, aber ich, da war ja auch eine Anleitung dabei und ein bisschen rumprobieren. Ja, gut, diese Farbcodes, mm, wie gesagt, sind Geschmackssache. Frage ich mich, guckt euch mal hier oben an. Hm? Hier, hier sieht mein Link's Awakening. Das sieht tipptopp eingefärbt aus. Was haben sie damit mit, mit dem Shit gemacht, was sie da gezeigt haben? Das ist Verstehe ich nicht. <lacht> naja gut, wir sind schon durch. Das heißt, die Folge ist etwas kürzer als normal. Ich gucke gerade mal drauf. Ja, 23 Minuten. Passt. Ich bin nicht zu sehr ins Labern gekommen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. <lacht> ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das schaut. Macht's gut. Tschüss.